In knapp zwei Wochen sind die Landtagswahlen. Wir kennen dann das Ergebnis und die Parteien setzen sich zusammen und verhandeln einen Koalitionsvertrag. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Parteien da nicht mehr so aufmerksam sind und nicht mehr so genau sich dafür interessieren, was die Menschen eigentlich denken. Das möchte ich ändern und deshalb möchte ich das Angebot machen, dass falls wir Grüne nochmal wieder in eine Koalition einsteigen oder zumindest einen Vertrag verhandeln dürfen und ich als Abgeordneter am Landtag mit dabei sein sollte, dass ich dann einen Flensburg-Check des Koalitionsvertrags durchführe. Das heißt, dass schon während der Koalitionsverhandlungen wir in Flensburg uns gemeinsam hinsetzen mit Menschen, die sich mit unterschiedlichen Themen beruflich auskennen oder auch einfach Privatpersonen, die Interesse an der Landespolitik haben. Und gemeinsam uns anschauen, was bedeuten eigentlich die Punkte, die dort vereinbart wurden für unsere Stadt, für Flensburg. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich glaube, dass man Menschen nicht nur in Wahlkämpfen beteiligen sollte, sondern auch danach. Ich möchte auch gerne anbieten, dass wir in Arbeitsgruppen, in offenen Arbeitsgruppen, während der ganzen Wahlperiode über Landespolitik sprechen, man eigene Ideen einbringen kann. Und ich probiere diese Ideen dann auch in Kiel in das politische System einzuspeisen. Ich kann nicht versprechen, dass wir uns immer einig sind und dass ich jede Idee gleich gut finde. Aber ich möchte gerne versprechen, dass ich das ernst nehme und dass jeder Mensch, der sich daran beteiligt, Feedback bekommt. Deshalb, je stärker mein Mandat hier aus Flensburg auch wird und je mehr Menschen, nicht nur die Grünen mit der Zweitstimme wählen, sondern auch mich persönlich mit der Erststimme, desto mehr kann ich von den Ideen auch umsetzen. Also, es würde mich freuen, wenn ihr mich am 7. Mai oder vorher mit der Erststimme wählt, meine Partei, die Grünen, mit der Zweitstimme und wir dann insgesamt mehr für unsere Stadt erreichen.